Hallo, Sie möchten wissen, wie man einen Lebenslauf schreibt? Ich bin hier, um Ihnen einige Tipps zu geben. Wie schreibe ich einen Lebenslauf? Was soll Ihr Lebenslauf enthalten? 1. Berufserfahrung. Arbeiten Sie derzeit? Hatten Sie in der Vergangenheit eine Anstellung? Dies umfasst auch Freiwilligenarbeit, Lehrstellen oder die Pflege von Menschen im privaten Umfeld. Geben Sie an, die Berufsbezeichnung, die Dauer der Beschäftigung und eine kurze Beschreibung Ihrer Rolle und ihre Verantwortlichkeiten und ihre Hauptaufgaben. Wenn Sie für eine gewisse Zeit nicht gearbeitet haben, füllen Sie diesen Abschnitt mit allen Tätigkeiten und Verantwortlichkeiten aus, die Sie täglich ausüben, einschließlich Kinderbetreuung und so weiter. 2. Bildung Listen Sie alle Bildungserfahrungen von der Schule bis jetzt auf. Es kann auch kurze, nicht zertifizierte Schulungen umfassen. Außerdem listen Sie die Dauer der Ausbildungen und Kurse auf. Denken Sie über persönliche Fähigkeiten, formelles und informelles Wissen und über Kompetenzen nach, die für die Arbeit nützlich sind. Heben Sie auch an, Ihre EDV-Kenntnisse und jede Software, mit der Sie vertraut sind. Sprachen, die Sie sprechen, mit einem Hinweis, wie fließend Sie diese beherrschen und dazu alle zusätzlichen Informationen, wie zum Beispiel Führerscheine. Wie können Sie Ihren Lebenslauf verbessern? Optimieren Sie Ihren Lebenslauf durch Verwendung von Online-Vorlagen die Sie im Internet finden und fügen Sie Ihren Namen, Ihre Adresse und eine gültige E-Mail-Adresse am Anfang Ihres Lebenslaufs ein. Ihr Lebenslauf sollte visuell ansprechend sein. Bitten Sie eine Person, den Lebenslauf auf Grammatik- und Rechtschreibfehler zu überprüfen. Scheuen Sie nicht davor zurück, Ihre Fähigkeiten zu präsentieren und sich gut darzustellen. Betonen Sie alle relevanten Erfahrungen, die Sie besitzen.